Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Warum ist es immer gut, einen Rollstuhlfahrer an seiner Seite zu wissen, wenn es einmal hart auf hart kommt? Ganz einfach. Die laufen nicht davon. Der Montagswitz.